Willkommen zurück Reisende. Wir sind wieder bei No Man's Sky. In der letzten Folge haben wir Terminal-Missionen gemacht. Und dabei ein Mini-Dino gefunden. Und Schimmel. Und ich habe uns jetzt hier mal einen Basiscomputer hingestellt. Und werden wir uns jetzt hier eine kleine Basis drum bauen. Dass wir den Schimmel einsammeln können immer. Müssen nur gucken, dass er uns nicht wegrollt. Also wenn wir da drunter Wände ziehen. Ich habe gedacht, das machen wir aus Stein. Nehmen wir oben. Da hm. ja, nehmen wir die Wand. Müssen wir noch schauen. Dass wir das weit genug weg machen, dass hier auch genug wieder spawnen jedes Mal. Also da ist der letzte. Machen wir so. so mal gucken. Machen wir noch einen. so dass uns dann auch keiner verloren geht machen wir uns eine kleine Plattform ja lieber ja das müsste so reichen machen wir jetzt seitlich so dann können die nur da unten noch eine. dann können die nur nach da rollen dann gehen wir hier hoch so da ist unser Basiscomputer sehe ich natürlich gar nichts mehr. Also da sind die... Ha. So. Ja, ich sehe gar nichts, aber... Das wird schon irgendwie funktionieren. So. Hier noch eine zweite Reihe aus Steinplatten so dann stellen wir uns da einen Kurzstreckenteleporter hin stellen wir da hin nehmen wir am besten hier noch so und jetzt nehmen wir Steinfenster gucken dann nehmen wir auch das hier. So. Eine Reihe Steinfenster. Dann machen wir noch eine zweite darüber. So. Und wenn wir dann ein Dach drüber machen, zählt es als Gebäude, auch wenn man keine vier Wände hat. So, hier noch die beiden. Gucken können wir hier eine Treppe nach oben. So. Wo schließen die dann ab? Mhm, eine kürzere gibt es. Na, ja, nur die hier aber. Die funktioniert ja dann mal wieder für gar nichts hier, oder? Kann man darauf lang gehen jetzt? Ja, nee, kann man nicht. Also diese Stücktreppe, das ist doch... Also das taugt ja mal gar nichts. So, wieder in die Baukamera. Das gelöscht. Ja, da können wir ruhig eine ganze nehmen. So vielleicht nee So? Halbe Wind vielleicht. Ah, da passt eine ganze Wand hin. Okay. Wo? Oh. Und dann kommt. Duplizieren wir die? Hm? Was wie nix zum Duplizieren? Hä? Warum können wir die nicht. Na, von mir aus. Machen wir halt so. Dann kommt jetzt so eine halbe dahin? So. Oh. Und dann. Das geht gar nicht. Das wäre dann ein flach. Oder? oh ne, geht. Komm da durch. Können wir da jetzt ein Dach draufsetzen? hier so ein richtig vernünftiges Dach gibt es ja nicht. Was ist denn das? Ups, nein. So. Ja, wir können ja eine schräge... Gibt es mit Fenstern? Nee, ne, ne? Ne, leider nicht. So machen... Ach ne, oh, das war falsch rum. So. Hi, machen wir das jetzt in der Ecke. Machen, wir lassen die mal aus, da die beiden. Machen erstmal so. So. Wie können wir das in der Ecke da hinten machen? Geht das irgendwie so? Das scheint nicht zu gehen. Ja, aber halt so. Verbindet sich doch nicht, oder? Das jetzt dahin. Jetzt nehmen wir mal eine Dachplatte. Da ja, steht da jetzt über. Hä? Dachaufsatz. So würde gehen, aber dann fehlt doch hier jetzt ein Stück. Aber nur weil es so nicht so ein kurzes Stück gibt, ne? Also hier Ah. Aber wir können das ja auch nicht. Ah, warte mal. Vielleicht geht einfach nur so auf einer Seite. Dann, was ist das denn hier für eins? Hat das Luftlöcher, oder? Scheint so, oder? Und wie sieht so eins aus? Das beleuchtet. Hm. Also kommt das erst nochmal wieder weg. Das geht doch irgendwie nicht. Also da lässt es sich verbinden. Aber dann ist ja hier wieder ein Loch. Müssen wir auch andere Teile nehmen. So, nehmen wir halt was... Eben hatten wir das. Schräge. Ja, das ist doch auch eine Schräge, sieht nur anders aus. So. Wenn wir das erstmal so machen. Und oh. Nee, Hä? so. Also, das wäre ja dasselbe Teil, ne? So. Aber jetzt das? Da dran. Hä? Dauer eben. So. Na, jetzt kann man da aber nicht mehr drunter lang gehen. Das ist doch alles. Hm. so und wenn wir da dann halt so die noch hin so und jetzt eine Sch so eine schräge da dran So. Ist ja gar nicht miteinander verbunden. So. Dann nehmen wir... Hier war doch eben das da. So. Das kann man miteinander verbinden. So. Jetzt müssen wir nur noch einen nach unten kommen. Ob wir das nochmal genauso machen können. Ah ja, lässt sich wieder nichts duplizieren hier. Ich weiß auch nicht, was das soll. So. Machen wir jetzt hier noch. So. Das Dach lässt sich duplizieren. Das gibt ja gar keinen Sinn. So. Kommen wir da jetzt drunter durch. Ja, man kommt drunter durch. Okay, dann können wir hier jetzt ein ganz normales Dach draufsetzen. So. Aber nehmen wir so ein Dach. Welches nehmen wir denn? Das hier. Immer so eins. Das sieht ja doof aus, wenn die zwei ineinander sind. Geht das mit denen hier? Na ja, ja, gut, das sieht nicht so schlimm aus dann, ne? Komisch, als wären die Dachpaneele ein Stück zu groß. So. Oder nehmen wir dann für innen. Ja, aber die sieht doch noch größer aus, oder nicht? Ey, warum sind die denn unterschiedlich groß wie sieht das aus was wissen wenn wir jetzt Ah, das sieht aus wie Stein oder was So eins oder so eins, so oder bisschen dunkel jetzt hier drin. Also, dann, wenn zu so dunkel, dann müssen wir lampen. Lampen, das passt am besten zu steuern Das hier oder? cool. Aber genau hier so zwischen? Oder also auf, so auf der Höhe? Das ist jetzt die Frage. So, wenn wir jetzt mal... So... Oh Gott, die kann man... Ha. Also immer pro Fenster so am Rahmen 2 vielleicht. Und dann noch irgendwie eine Deckenleuchte, damit hier ein bisschen Licht drin ist. Weil durch den Feuersturm sieht man ja nur noch weniger dann. So. Ups. Ein bisschen zu weit. Und machen wir jetzt hier erstmal... Oh Gott. Teleporter im Weg. Oh nee. So. Weil ich dachte, den Basiscomputer lassen wir da oben stehen. Aber links daneben gibt es auch eine Höhle. So, wie machen wir das jetzt hier? Würden ja zwei hier so überlappen. Ja, dann lassen wir es da weg. Machen hier wieder eine hin. So. So, dann haben wir die gleich fertig. Und außerdem kann unser Schiff auch da oben parken, wo der Basiscomputer ist. Da ist ein Stück gerade. Wir werden das Schiff nur kurz mal einmal woanders hinstellen. Damit wir da ein Landepad hinsetzen können. Weil wenn wir jetzt mal mit dem Teleporter kommen, dann landet das Ding ja sonst wo. So, hier kommt ja dann auch eine Wand hin. Dann lassen wir da die Lampe weg. Aber welche hängen wir an die Decke. Ah, wir haben nur die hier. Also eine Leuchtstoffröhre sieht ja irgendwie nicht so toll aus. Und wenn wir. Ne, warte mal. Ah, cool. Damit wir sehen.. Wo die Schimmelbälle sind, machen wir uns da einfach hier Lampen hin. Hey, was? Wo? Oh. So. Na, ja, das ist zu hoch. So. Nein, was ist denn jetzt? So, dann haben wir das da unten nämlich beleuchtet. Was könnten wir in Laterne? Wie sieht das aus? Das macht ja immerhin etwas Licht, ne? Da muss man ja auch so viele hinstellen. Oder? Hm. Also die Geleuchten gibt es jetzt hier nicht. Oh. Wir könnten so eine meine... Oh Gott, ich sehe ja gar nichts. Äh, wo sind jetzt die Steinwand denn? Immer hier so in die Mitte. Vielleicht macht das genug Licht. Weil hier ist ja auch relativ schnell dunkel scheinbar auf dem Planeten. Oder sehr lange dunkel. So. Hm. So. Ich glaube da ist sogar ein Punkt in der Mitte also wenn das die Mitte ist. So ein kleiner schwarzer Punkt. Und wenn wir da hin in einfach so sieht ja dann halbwegs. Da noch eine. Sieht ja so halbwegs gerade aus dann. So, vielleicht. So. Ah, das geht ja mal gar nicht jetzt hier. Dann machen wir, weil unten ja Fensterlampen gibt, machen wir jetzt hier oben auch welche hin. So, und jetzt... Die Höhe vielleicht. So und... Da so. So mittig. Ungefähr. Die Lampen sind an, aber warum die da unten nicht? Oh. Mal gucken. Hat irgendwas hier einen Stromanschluss? Nein. Hey, der Basiscomputer steht doch da. Warum hat denn die, der Teleporter keinen Strom, aber die Lampen. Oder brauchen die Lampen generell keinen Strom? Ha. Oh. Da immerhin ist jetzt hier mal Taschenlampe ausmachen ein bisschen Licht. Wir stellen den jetzt mal in die Ecke. So irgendwie so dann gehen wir jetzt zum Basiscomputer und können dann hier immer so drauf schießen. Dann rollt er runter. Ja, super. Gar nicht drüber nachgedacht. Dann ist er da unten in der Ecke. Oh. Also, wir kommen durch den Teleporter. Schießen drauf. Aha. Dann können wir einfach hier lang gehen. Das seht ihr? Und gut, wenn dann da Licht ist, sehen wir es auch. Müssen wir jetzt aber erstmal <lacht> schauen, warum hier schon wieder... Kein Licht gibt. Aha, jetzt gibt es Licht. Cool. War einfach aus. So. Dann lassen wir den hier stehen, weil hier habe ich gesehen, ist halbwegs gerade. Hier konnte das Schiff landen. Und da ist eine Höhle. mal, wo waren die jetzt? hier die leuchtet auch so cool Oh, können wir noch scannen dach ganz drauf setzen ich glaube nämlich bei sturm also früher du musst es offen also sie draußen liegen lassen damit die mehr schimmel geben ende nämlich auf dem sturmplaneten hier ein Dach drüber machst, dann geben die ein bisschen weniger. Also lassen wir das lieber auf. Müssen nur sehen, wie wir jetzt was mit dem Basiscomputer machen. Und hier ein Flugfeld. Aber dafür muss das Schiff erstmal einmal kurz woanders hin. Weiß nicht, ob das hier noch irgendwo landen kann. Es wollte sich ja vorhin schon nicht landen, das ist das blöde Ding. Und wenn wir zu nah landen, dann sagt er ja wieder, oh, Hier können sie nicht bauen. Hm. Ah, uh, da. So. Landefeld. Ja, ja, Bauen wir uns hier oben für den Basiscomputer. Ja. Kann man eigentlich machen. Dann können wir den Basiscomputer hier hinstellen? Wo ist er denn da? So, da ist die Wasserstoff, das lassen wir so. Ah, seht ihr. Wir machen jetzt die. Warten wir. Machen wir denn? Die entfernen wir. So, dann machen wir. Was denn? Ja, hier gibt es kleine. Normal große. Dann eine Steinplatte da unten dran. So. Hier können wir nämlich das alternative Landefeld nehmen. Oder auch nicht. Richtig sehe. Ah, da ist schon wieder ein Händler für X-Module gelandet. Gott will ich mal irgendwas sehen hier. Oh Gott, wie fahren das schon wieder? Ich weiß das immer nicht. So rum? So. Naja, gerade ist auch was anderes. So. Jetzt müssen wir die Platten da drunter finden. Gucken, ob wir die sehen. Hä, was jetzt? Hä, wo sind wir? Also das ist eine Platte. Das. So. Ha. Ich sehe jetzt aber leider nicht. Dieses blöde Ding, was ich da drunter gesetzt habe. Hm, wo habe ich das hingetan? Dieses... Hä? Ah, da. Das habe ich gesucht. So... Dann haben wir jetzt nämlich die Lande das Landefeld ein Stück tiefer gesetzt ja, da hinten nehmen wir mal eine kleine so eine. ja so eine dann sieht das so aus als würde das Landefeld im Boden sitzen So, da. Hä? Ja, das klappt ja auch gut. Aber so sieht auch scheiße aus. Ja, das sieht ja voll scheiße aus. <lacht> Gut, dann nehmen wir halt doch so kleine Platten bis nach hinten. So. Und jetzt sieht das nämlich so aus, als wäre das Landefeld genauso eingebaut worden. Müssen nur mal gucken. Ich weiß immer nicht, wie rum. Das blöde Schiff landet. Ja, ah, so rum ist gut. Dann kann man nämlich, wenn man startet, rampt man nichts. Also gut, das Gebäude ist da unten, aber wenn wir jetzt hier ein Gebäude stehen, ist die Richtung am sinnvollsten. Dann kommt hier noch eine Bodenplatte rein. Was sind das denn für welche? Kitter, okay. So, jetzt müssen wir gucken. Der Basiscomputer steht hier drunter. Also wir verbinden das ja eh mit dem Teleporter. Aber das heißt ja nicht, dass da kein Fußweg hingegen darf. So. Was ist denn das da für eine komische Blume? Nicht identifiziert. So, Ferritstaub und die Wasserstoff. Ich kann ja meinetwegen gern da weg. So. Oh, ist doch ein ganz schönes Stück. Dann machen wir jetzt eine Bodenplatte. So. benutzen wir eine so mit Gitter Und dann mal gucken wie wir am sinnvollsten darunter kommen Also das so machen. Wo würden wir da hinkommen? Also, hä? warte, ein, hä? Was so? Ah, so. Wie viel Höhenunterschied ist denn das? Ha. Also dann fangen wir lieber von hier mit einer Treppe an. Das kriegen wir schon irgendwie verbunden. So. Müssen nur gucken halt, dass wir irgendwie jetzt hier so rumkommen. Also, dass es dann die Treppe in die Richtung da unten geht. Ha. Wie machen wir das jetzt? Geht das, wenn wir irgendwie... Kann man da eine Treppe dran bauen? Oh, kann man. Das ist ja cool. So. Das müssen wir halt nur mal sehen. Dass wir es irgendwie hinkriegen. Hey, Großes, Kleines. Was meinen die denn? Ah. Sieht doch alles gleich aus jetzt hier, oder wie? Ja. Also irgendwie. So. Jetzt sieht es ja wieder halbwegs gerade aus. Hey, und hier geht's jetzt wieder nicht oder was? Ah. Hey. Ah, so. Hm? Warum sieht denn das jetzt anders aus? Ist so? Und dann? Hey, es hat doch auf der Seite hier geklappt. Ah, so. Cool. Ja, so. Jetzt sieht's ja gleich aus. so so jetzt die Treppe darunter irgendwie so Aha, so nämlich. Wo sind wir denn jetzt? Okay. So, dann werden wir nochmal testen. Kommen wir denn... Ah, guck mal, hier kommen wir auch gar nicht hoch. Ah, es gab doch hier diese Mini-Treppen, die keinen Sinn ergeben. Wie funktionieren die denn jetzt? So, Aha. Und dann kommen wir hier runter. Also wir kommen jetzt hier hoch. Können hier hochlaufen. Also eigentlich können wir hier sogar eine breite Treppe hinbauen. Da wir es irgendwie geschafft haben, dass es gerade geworden ist hier. Und werden wir mal testen, ob das dann funktioniert. Wenn wir jetzt Eine große treppe benutzen cool hat funktioniert aber können wir nicht auch eine bodenplatte direkt von da nach da legen so mitten in die treppe ach ne so Baukamera. Dann entfernen wir nämlich nochmal dieses Stück Treppe, weil Hinbauen geht ja, das haben wir ja gerade gesehen. So. Ja, geht auch. Da die Aussicht hier schön ist, könnten wir hier... Ich weiß nicht, machen wir hier Wand oder... Ah ja, hier gibt es ja so Feuerstürme. Ne? Dann machen wir hier eine Glaswand. Die Treppen lassen wir so. Mal gucken, wie sieht denn das aus? Glas war der hier. Der. So. Hm, mach doch da. So. Komisch dafür, dass das Dach extra dafür ist. Passt das so gar nicht. Und dann mit diesen Dingern hier, sieht ja aus, als würden wir uns den Kopf abrasieren wollen. Also wir nehmen mal... So. Ah, so ist besser. Dann haben wir hier... Naja. Keine Ahnung was. Ah, wir können sogar von hier schießen. Ha. Cool. Da muss hier aber ein Dach hin. Ja. Oder wir stehen die ganze Zeit im Sturm. Dann kommt jetzt... Wo ist kommt hier Ah, da drunter. Ah, nein. Aha. Hm, so ein Dreck. So. Machen wir das noch mal. In die Baukamera. Basiscomputer nehmen. Ja, hm. Stellen wir mal hier in eine Ecke. So. Machen wir hier oben noch ein paar Wände hin. Und eine Tür. Hm. Ja, ist ja cool oder die tür brauchen wir nicht wirklich wo sind jetzt die fenster dinge nachdem okay wir waren in der baukamera Okay, okay, okay, okay. okay, okay. So. Ha. Huh. Ja, hm. machen wir jetzt hier eine zweite Etage so. Ja, Fenster unten reicht ja, ne? Ja, da könnten Fenster hin. So ein paar Wände gucken. Okay, das ist dieselbe Linie. So, wir hat noch hier so? einen coolen Torbogen. Oder nehmen wir eine Tür mit Fenster? Wie sieht das denn aus? Ach, jetzt ist nämlich der Raumschiff zu nah. Ah. So? Dann kommt hm, hier ein Fenster und hier, weiß ich nicht, normal. Aber wieso geht denn das nicht zu so duplizieren? Ich mich doch verarschen hier. Ja. So. Und jetzt irgend so ein Dach. Wir haben ja eben das unten benutzt. Also so zum Teil. Müssen wir mal gucken. irgendwie können ja hier so dann echt keine guten Steindächer. Muss ich ja mal sagen. Dann so vielleicht. Oh, aber ich habe hier irgendwie die Fenster, also die obere Etage vergessen. Die da, so. So. Jetzt brauchen wir hier drin wieder Licht. Ah ne, warte, wir haben die genommen, ne? die auf den Punkt zu setzen. Jetzt stehe ich im Weg. Ist ja super. Oh. Manchmal vergisst man, dass man nicht in der Baukamera ist. Okay. So... Hampe. Hampe. Hä, wo habe ich die denn hingesetzt? Hä? Was zum Ohr? jetzt springt er hier und noch durchs Menü? Hä, wo hängen die denn? Hä? Warum hängen die denn nicht allein der Decke? Ist doch eine Hängelampe. Hängel, hänge Man kann die gar nicht bis nach ganz oben an die... Das ist ja geil. Der denkt, das wäre ein Flachdach. Deswegen kann man sie nicht da oben hinsetzen. Ja, das ist ja scheiße. Da vorne geht das, weil es flach innen ist. Aber weil das hier gewölbt ist, geht das nicht. Ne, das ist doch scheiße jetzt. Was hängen wir denn jetzt hier für Scheiße? Jetzt hier drin Zauduster. Aber die gehen doch mal gar nicht. Bei denen ist das doch genauso, oder? Ja. Der denkt, das wäre ein Flachdach. Das ist doch scheiße. Nix kacke da. Oh, geil. Jetzt kann ich die Lampe nicht löschen. Ja, Die Dinger hier sind auch nicht hell genug. Ja, so sch Ja, die hier auch schwebt alles ist doch also mit stein zu bauen ist eine qual testen wir das jetzt erstmal so Vielleicht macht ja der Kurzstrecken-Teleporter und der normale Teleporter genug Licht. Ja, super. Die blöchten die Decke. Hier unten ist auch dunkel. Ach, ist doch sch scheiße da. Also mit Licht spielt ja mal voll verkackt, ey. Mal. Da ist der Teleporter. Da ist das. Dann stellen wir hier den Kurzstrecken-Teleporter. Oder tauschen wir die? Ja, wir tauschen die. Der kommt darüber. So und der kommt rein. Und ja, das hier war schon da. Das vergrabenes Technologiemodul konnte man einsammeln, aber vergraben ist es ja nun echt nicht. So, Teleporterkabel. Ah, schade, wir müssen runterlaufen. So. Das teleporter -Kabel verbinden. So. Und ja, jetzt haben wir alles, oder? Hier ist es zwar immer noch so dunkel. Machen die hier überhaupt Licht? Das ja nicht so. Das so aus. Boah, wie die es mit Lampen verkackt haben, So voll verkackt mit Lampen. Die sind alle viel zu dunkel. Ich muss ja tausend Lampen hinstellen, nur damit du ein bisschen Licht das Die machen, so wenn du hinguckst, oh ja, die Lampe ist an, ja und guckst du weg, oh. Kann man auch meinen, die Lampe wäre aus. Gott, jetzt schweben hier noch scheiß Viecher. Ah, gehört bestimmt zur Lampe. Die Mückenpest. So. Dann haben wir da den Teleporter. Ah, ein Speichersignal. Ein Speichersignal, Speichersignal. Okay, das Ding heißt Speicherpunkt, aber mir auch egal. gespeichert aber hier vorne sieht man ja einen scheißdreck wir bauen jetzt hier noch vorne irgendwie das ist ja auch nicht die oh. die Dinger vielleicht Es ist zwar rotes Licht jetzt, aber und sieht man immer ein bisschen was? Ja, aber guck mal, ey, die sind ja viel heller. Aber die kann man echt nur auf den Boden stellen. Der Speicherpunkt muss erstmal noch irgendwo anders hin. Steht gar nicht nah genug an der Wand. Den habe ich ja toll platziert. So, Speicherpunkt neu setzen. So, wir gucken wir uns das jetzt von der Seite an. Oder stellen wir den direkt hier hin. So. Also jetzt fehlt hier aber eindeutig. noch so ein krasses Laternchen. Ja, hauptsächlich, echt, die machen das viel heller hier drin. Gut, wenn wir jetzt statt den großen Bodenplatten kleine genommen hätten, ähm, hier die Steine, die kleinen, dann hätten wir noch ähm, hier den Leuchtboden einbauen können bei dem Glasatlas. Oder wenn wir es farblich gestalten wollen, dann können wir die hinhängen, die können wir ja noch aber da sieht die Lampe so riesig aus. Das hier ist, ist ja ist auch keine Lampe. Und die hinstellen, das weiß nicht. Da ist das, das hier als Bodenplatte? So leuchtend für den Weg, wenn man irgendwo hin muss, ist schon besser dann. So, speichern. Wir können ja einmal die Basis hochladen. Ich habe die umbenannt in Schimmel 1. So, und Sturm haben wir jetzt nur draußen. Und. Können von hier einsammeln oder von da unten. Und jedes Mal, wenn wir wieder hierher kommen, sind die immer wieder da. Wir können ja mal gucken. Ich glaube, ich habe keinen mit. Schimmel. Hm. Nee. Es ist so ein Bild mit so einer Metallstange, an der was dran klebt. Dann können wir doch jetzt mal gucken, wie viel uns die bringen insgesamt. Irgendwie stehen hier ein paar Bäume im Weg. Und ist leider sehr am Hang gelegen. Deshalb mussten wir ja so viele Wände benutzen. Oh, wo ist es denn? Okay, was ist jetzt kaputt? Ja, da hat sich das Spiel verabschiedet. Cool. Ja gut, ich kann euch jetzt gerade nicht sagen, wie viel Schimmel da rauskommt. Das werden wir leider erst erfahren, wenn das dumme Spiel wieder funktioniert. Es hat ja heute eh schon den ganzen Tag gehakt, also keine Ahnung. Gut dann verabschiede ich mich für heute erstmal. Wir haben ja eine gute Schimmelfarm gebaut. Ich denke mal ja so weiß nicht, vielleicht 10.000, 15 15.000 Schimmel werden wir bestimmt rauskriegen. Und vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Spaß habt, nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und ansonsten bis zum nächsten Mal.